Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Web-Talk von erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Wilfried Frey, ich bin Geschäftsführer von Conedu und Redaktionsleiter des Portals erwachsenenbildung.at, das Internetportals für Erwachsenenbildung in Österreich, mit ein bisschen einem Wirkungsgrad auch darüber hinaus. Wie wir auch sehen, hier gibt es auch Kolleginnen aus Deutschland, die hier mit dabei sind. Das freut uns, dass wir hier sozusagen für die Grenzen wirken können und in den Austausch kommen miteinander. Äh, wir dürfen Ihnen dieses Webinar heute anbieten, dank einer Förderung des Europäischen Sozialfonds und des Bildungsministeriums in Österreich. Ähm, und äh, ich lade Sie heute ein zu einem sehr für uns eher ungewöhnlichen Webinar, denn äh, Sonst haben wir so die, die, die Praxis, dass wir oft äh, bei diesen Web-Talks Expertinnen die Bühne bieten, äh, die wir hier zu Wort kommen. Und heute gehen wir ein bisschen selbst auf die Bühne oder wenn man so will, laden wir sie ein, mit uns einen Blick hinter die Bühne sozusagen zu tun. Äh, in unserer Redaktion mit der Erwachsenenbildung.at, wo wir jetzt seit Längerem uns beschäftigen mit einer ganz wichtigen Frage, nämlich wie gelingt es, Bildungsinformationen online barrierefrei zu gestalten. Das war auch die Ausschreibung, der Ausschreibungstitel unseres Webinars. Das ist ein Thema, mit dem wir uns seit über einem Jahr beschäftigen, zu dem wir arbeiten. Ähm, die Gesetzgebung der vergangenen Jahre hat ja sehr dazu beigetragen, dass dieses Thema sozusagen nochmal äh, Rückenwind bekommen hat und in die Segel gepustet wurde, äh, der Barrierefreiheit. Die Frage der Zugänglichkeit von Webseiten ist nochmals virulenter geworden und hat auch uns angetrieben, nochmal systematischer hinzuschauen und etwas zu tun, systematischer, als wir es davor schon getan haben bei unseren Bemühungen um Barrierefreiheit. Wir haben da einen Weg im letzten Jahr, damit das mehr als letzten Jahr beschritten, wo wir uns weitergebildet haben, wo wir eine selbstevaluierung durchgeführt haben, wo wir versucht haben, das Portal langsam auch sukzessive barrierefrei zu gestalten, uns zu reflektieren einen Lernprozess auch mit unserer Internetagentur, die Programmierung und Design macht, zu gehen. Und wir haben sehr viel dabei gelernt. Wir sind auch an Grenzen gestoßen. Wir haben auch versucht, diese Grenzen, unsere Grenzen wahrzunehmen und uns auch Grenzen im Sinne von Zielen zu geben auf diesem Weg. Denn eins ist klar, beim Thema Barrierefreiheit äh, äh, macht man viel auf, ja, auch bei der Webseitengestaltung. Und äh, dieser Weg ist für uns noch lange nicht bewältigt. Äh, es bleibt auch ein steter weiterer Weg und wir haben als jüngst eine neue Phase gestartet, wo wir massiv an der Benutzbarkeit, am Design der Webseite arbeiten, wo es auch jetzt die Programmierer und die Designerinnen zu wo am Wort sind, wo viel zu tun ist. Und wenn Sie das jetzt von mir hören, dann heißt das auch, wir laden Sie ein, ein bisschen sozusagen an unserem Weg teilzuhaben. Äh, wir lassen uns in die Karten schauen, am Stand unseres Wissens, wo wir einfach sind, auch auf diesem Weg. Wir freuen uns, wenn das, was wir gelernt haben in diesem Jahr, für Sie irgendwie nützlich oder hilfreich ist, auch bei Ihren Überlegungen in Sachen Barrierefreiheit äh, in der Bildungsinformation. Und wir freuen uns auch, wenn Sie Fragen dazu haben und wir ein bisschen in den Austausch kommen im Rahmen des heutigen Webinars. Dafür möchten wir auch ein bisschen Raum aufmachen. Stichwort Sie. Wir haben im Vorfeld nach der ein Anmeldung, äh, alle, die bis zu diesem Zeitpunkt äh, angemeldet waren, bis zum Anmeldeschluss auch eingeladen, an unserer vor teilzunehmen. Wir sehen das ja so. Barrieren sind auch etwas, das man mit immer umgehen kann, wenn man sie kennt, wenn man sie wahrnimmt, wenn man sie sieht. Und äh, da sind Fragen, Anliegen, genauso wie Wahrnehmungsbarrieren vielleicht ein Thema. Und da haben einige von Ihnen teilgenommen an dieser Vorab-Umfrage und äh, wir haben da gesehen, es müssten heute viele da sein, äh, die sich orientieren im Thema, würde ich sagen, also auch Grundlagen vielleicht noch gar nicht so gut kennen, die möchten wir Ihnen ein bisschen vertraut machen, zum Beispiel die Web Content Accessibility Guidelines, die WCAG-Kriterien, die so ein Rahmen sind, mit dem wir arbeiten. Äh, es haben auch nur ganz wenige gesagt, sie haben schon für eigene Webseiten sowas wie redaktionelle Standards, Kriterien formuliert, wie arbeiten wir barrierefrei, wie gestalten wir das. Da können wir Ihnen wirklich viel heute mitgeben, auch weil wir das schon gemacht haben und versuchen auch zu implementieren und sukzessive umzusetzen. Äh, es gab ähm, ja einige, die ganz konkret gefragt haben, wie geht barrierefreies Webdesign, barrierefreie Bildungsinformation, im Hinblick auf, wie schreibe ich Texte online, wie gestaltet man Links, welche Bilder verwendet man, wie kann man PDFs barrierefrei gestalten. Also ganz technische Fragen sozusagen, auch die uns da halt beschäftigen. Da haben wir eigentlich auch einige Erfahrungen dazu gemacht und können wir sicher was sagen. Manche haben sich gewünscht, dass wir das Thema barrierefrei online lernen behandeln. Das ähm, ist heute nicht unser Thema. Wir beschäftigen uns mit Bildungsinformation, nicht mit bildungsbarrierefreier Weiterbildung als solches. Ja. Da bitte ich Sie um Verständnis. Äh, das war nicht der Fokus auch unseres Projekts. Wenn Sie deswegen da sind und sozusagen da eine, eine Neugierde haben, dazu ein Anliegen, äh, dann möchte ich Sie sehr herzlich verweisen zum Beispiel auf einen Artikel, den wir gar nicht lange erst gepostet haben. Ich stelle ihn in den Chat äh, von einer unserer freien Mitarbeiterinnen, wo es um... Äh, Darum geht, wie man barrierefreie Online-Veranstaltungen live durchführen kann. Ähm, wir haben auch gefragt in unserer Vorabbehebung: ist jemand unter Ihnen, die oder der eine besondere Unterstützung äh, sich wünscht und braucht, um einfach gut an diesem Veranstaltungsformat teilnehmen zu können. Dazu gab es äh, keine Rückmeldungen. Äh, wir haben uns im Vorfeld zum Beispiel angesehen, wäre es möglich, dass wir Ihnen zusätzlich zur, ähm, zu dem, was hier zu hören ist, unsere Sprechstimmen, auch eine Textalternative anbieten, nämlich eine Untertitelung, eine automatisierte. Da haben wir ein bisschen mit Zoom experimentiert. Vielleicht magst du, Karin, kurz berichten. Einfach gleich mal, um ein bisschen sozusagen inhaltlich was auch aufzuzeigen, wann wir da waren. Gerne. Also, Zoom bietet ja eine automatische Form der Untertitelung an. Die existiert derzeit aber erst auf Englisch. Das bedeutet, wenn man jetzt auf Deutsch sprechen würde, würde das automatisch auf Englisch ausgegeben werden. Es gibt dann verschiedene Umgehungslösungen oder Alternativen dazu, zum Beispiel das Tool Web Captioner, das eben auch in diesem Beitrag, den Wilfried schon gepostet hat, verlinkt ist. Da funktioniert es dann auch auf Deutsch, allerdings stößt das Tool auch ein bisschen an seine Grenzen, wenn es einen häufigen Sprecherinnenwechsel gibt. Was aber denkbar wäre, ist, dass man es zum Beispiel ausgabenseitig einsetzt, also dass die Person, die sich eine Umwandlung der Sprache in Text wünscht, dieses Tool bei sich verwendet und eben so dann äh, das umwandeln kann. Genau. Vielleicht Magst du uns dann auf den Link auch in den Chat stellen, dann haben wir ihn gleich auch in den Umlauf ja, naja. gebracht, wenn Sie damit experimentieren möchten. Wir haben festgestellt, wir sind noch nicht ganz zufrieden mit diesen Lösungen, die es gibt. Äh, beispielsweise gelingt es einfacher, eine Person in einem Webinar gut äh, auch zu untertiteln, aber mehrere Sprecherinnen wechselweise. Das haben wir so Beispiel noch nicht geschafft. Also da gibt es sicher noch Schritte, die zu gehen sind und Dinge, die auszuprobieren sind. Ja. Yeah. Das also haben, haben Sie uns im Vorfeld wissen lassen äh, über das, worum es hier gehen soll. Und das trifft sich sehr gut mit dem, was Sie uns vorgenommen haben. Äh, wir haben viele, glaube ich, die sich dem Thema nähern. Wir haben auch einzelne Expertinnen hier im, im Publikum, habe ich gesehen, die sich also schon lange sich mit dem Thema beschäftigen. Da freue ich mich sehr, wenn wir da auch Input bekommen oder auch vielleicht Fragen, die aufgetaucht werden, auch unterstützend beantwortet werden. Äh, es soll ja auch ein Austauschwebinar sein, ein Raum, wo wir einfach auch das, ähm, miteinander was lernen können. Ähm, ja, unser Team heute, die, die schon früher da waren, haben schon ein bisschen mitbekommen, sozusagen, wer hier mit da ist, neben mir, Sabine Schleppleitner hier auch neben mir zu sehen, jetzt für mich in der Ansicht, äh, ist äh, hier bei uns im Team diejenige, die sich seit eineinhalb Jahren sozusagen darum kümmert, dass dieses Projekt Barrierefreiheit vorankommt, dass wir hier wirklich entwickeln uns vorangehen, die verantwortliche Redakteurin bei der Entwicklung und Implementierung des Themas Barrierefreiheit. Sabine, hallo, du bist ja auch die, die heute uns eine Präsentation geben wird und sozusagen ein bisschen so unsere... Interne Expertin ist heute für das Webinar. Magst du dich kurz? Ja, gut. Hallo. <lacht> Hallo an alle. Genau. Und ich freue mich, dass, wir, dass ich heute einen kurzen Input geben kann. Und ich freue mich auf ganz viel Erfahrungsaustausch. Weil, wie der Wilfried schon erwähnt hat, wir sind auf einem Weg, auf dem Weg zur Barrierefreiheit. Wir versuchen eben unser Portal bestmöglich aufzubereiten, sodass es möglichst viele User und Userinnen erreicht. Ähm, haben schon etliche Erfahrungen gemacht und äh, geben die heute gerne weiter und sind da gespannt, äh, was von Ihrer Seite vielleicht schon an Erfahrungen kommt und an Fragen. Genau. Genau, danke Sabine. Bianca Friesenbicher, die Sie hier auch sehen, war auch ein Team derer, die schon einige Maßnahmen umgesetzt haben, auch, dass sich unter dann mit dem Thema Sprache, äh, leichter Lesen, äh, Sprache und so weiter beschäftigt. Bianca, danke, dass du auch mit dabei bist heute. Ja, hallo, freut mich auch sehr. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf die, also die, die Präsentation, auf die auf die Fragen, die auftreten und äh, ja, hoffe, wir, wir können einfach auch ein bisschen was von dem, was wir da gelernt haben. Es waren doch einige, auch immer wieder einige Hürden und Stoppersteine bei der Umsetzung da, einige neue Fragen, die sich gestellt haben, sobald eine, eine Frage beantwortet war. Also ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen was von dem, was wir da gelernt haben, äh, weitergehen können. Genau, danke. Bianca, du hast ja auch versprochen, du wirst dich um den Chat ein wenig kümmern, wenn dort Fragen sind, wir werden gemeinsam drauf schauen, dass wir das auch aufnehmen und beantworten. Und äh, du bist sozusagen ein bisschen unsere Chat-Moderatorin auch heute. Ja, und Karin Kuhlmer haben Sie schon mehrfach jetzt gehört. Danke, Karin, du hast uns den Door-Opener sozusagen gemacht und auch äh, hältst uns technisch ein bisschen Rücken frei. Also wir sind staffmäßig super aufgestellt heute und das macht natürlich Spaß, auf diesem Weg ein Webinar durchzuführen. Ähm, noch kurz zwei Dinge, du hast es schon erwähnt, wir zeichnen das Webinar auf, das wird auch im Anschluss verfügbar sein. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung dieses Webinar benötigen, bleiben Sie einfach mit dabei, äh, nehmen Sie sich mit, was Sie mitnehmen können und äh, geben Sie uns am Ende dann im Chat nochmal ein Zeichen, dass Sie sozusagen auch eine Bestätigung wünschen und schicken wir Ihnen aktiv eine zu. Ja, Genau, wie gehen wir heute vor? Wir haben... Ähm, versucht, das, was Sie so im Vorfeld erhoben haben, an, an Erwartungen einmal eigentlich zu gießen, in eine Präsentation, in einen Input, den wir Ihnen geben können und möchten einfach laufend zwischendurch einfach auch Fragen aufnehmen. Das heißt, wenn Sie ad hoc äh, bei der Präsentation und bei den Ausführungen von Sabine oder auch vielleicht vielleicht vielleicht Bianca äh, sagen, das interessiert mich genauer, können Sie dazu mehr sagen, dass wir Dinge konkretisieren, ein bisschen mehr ausführen oder Fragen klären, dann geben Sie uns einfach ad hoc Bescheid, äh, am besten gleich direkt im Chat. Den werden wir fleißig mitlesen und versuchen, das gleich aufzunehmen. Wenn es Fragen sind, wo wir sagen, dann gehen wir vielleicht auch mehr in eine Diskussion, einen Meinungsaustausch, heben wir sie ein bisschen vielleicht auf für später auch äh, in einer späteren Phase des Webinars, wo wir dann auch darauf zurückkommen können und vielleicht auch dort und da mal die Mikros äh, freischalten können. Ähm, ja, das wäre dieses. Ähm, schauen wir mal, was so. Aufkommt. Wir haben schon begonnen in einer Weise, wo wir uns mit den abstrakten Ebenen, mit den konkreten Wechselweise beschäftigt haben, mit Zielen, aber auch mit konkreten technologischen Fragen wie in der Untertitelung einer automatischen. Gehen wir rein in Medias Res ähm, und äh, ja, Sabine, was hast du für uns vorbereitet an Grundlagen und Erfahrungen aus dem bisherigen Prozess in unserem Barrierefreiheitsprojekt, wo wir meinen, dass wir damit einen Auftakt machen können und damit wir nach den Kriterien der Barrierefreiheit arbeiten können? Ja, herzlichen, herzlichen Dank für die Einleitung, Wilfried, und auch für den guten Umriss und unsere Rahmenbedingungen, äh, wo wir losgestartet sind, wie das äh, Projekt eingebettet ist und war. Und ich würde mir, also ich nehme eine Powerpoint-Präsentation, die mich ein bisschen begleitet, um Ihnen den Prozess ein bisschen näher zu führen. Genau, jetzt werde ich den Bildschirm freigeben und hoffe, dass... Äh, bereits bei Ihnen sichtbar ist. Sehr ja, gut. Ähm, genau, come in, we are open. Das ist so unser, unsere Botschaft, die wir heute auch ein bisschen äh, mitgeben möchten. Zum einen, wir fordern unsere User und Userinnen darauf äh, auf, dass sie bei uns willkommen sind, und zwar jeder und jede. Und wir fahren äh, wir fordern, wir, wir begrüßen auch Sie herzlich, dass Sie bei uns heute mitdiskutieren dürfen. Und wir lassen die sehr, sehr gerne die digitale Barrierefreiheit in unsere Redaktion herein. Genau, das wird große, das große Thema heute wird sein. Wir möchten Ihnen einfach unseren Prozess ein bisschen beschreiben. Wie es ist wie es ist uns dabei gegangen, die digitale Barrierefreiheit in unseren redaktionellen Alltag aufzunehmen? Uh, welche Rahmenbedingungen haben uns da begleitet? Welche waren relevant? Was war total unkompliziert und einfach aufzunehmen. Aber welche Stolpersteine gab es dabei auch? Woran arbeiten wir noch? Und wora, wo möchten wir uns gerne mit Ihnen austauschen? Es war bestimmt so, wir haben uh, zu Beginn so begonnen. Erwachsenenbildung.at ist einfach ein riesengroßes Portal. Und uh, auf dieses Portal ist das Thema digitale Barrierefreiheit zugekommen. Also wir haben da auch dieses Symbol verwendet mit dem Schlüssel, dieser Schlüssel, der einfach äh, aufsperren soll oder aufmachen soll, äh, hin zu unserer Website, zu den Informationen und Inhalten, die wir gerne präsentieren möchten. Ähm, Thema, warum wir uns äh, tatsächlich mit der digitalen Barrierefreiheit dann richtig dringlich beschäftigt haben, weil auf jeden Fall auch das WZG, die Web, das Webzugänglichkeitsgesetz, das in Österreich nun äh, seit dem, dem September 2021, also 2020, eigentlich für alle öffentlichen Einrichtungen gültig ist. Ähm, EBRD oder Erwachsenenbildung, Punkt ist eben eine Plattform, deren Medieninhaber und Herausgeber das BMBWF, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist. Und das bedeutet, wir müssen uns und wollen uns auch damit auseinandersetzen. Zu Beginn einmal, damit wir ein gemeinsames Bild haben, was wir unter digitalen Barrierefreiheit verstehen oder wie wir es kennengelernt haben, worum es geht. Das Thema ist, ich habe das von einem Experten, der Barriere, zum Thema barrierefreien Internet einmal gehört von Gerhard Musbaum in einer Weiterbildung und die denkt, das trifft es ganz gut. Es, äh, er hat gesagt, alle können Thema, digitale Barrierefreiheit bedeutet, alle können problemlos surfen und die Seiten lesen. Die Informationen sind für alle zugänglich und wahrnehmbar und die F Funktionen sind für alle zugänglich und bedienbar. Die Informationen sind verständlich, die Seiten funktionieren auf jedem Computer, sei es jetzt auf Smartphone, auf Tablet, etc. Und arbeiten mit jeder und jeder, äh, mit jeder Technologie zusammen. Also, das ist so diese Grundlage oder dieses große Ziel, äh, an dem wir auch arbeiten. Genau, also Online-Angebote prägen immer unseren Alltag und wir versuchen eben diese Digitalität, die jetzt in unserer Gesellschaft auch äh, sich auch findet, möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Wenn man jetzt überlegen, für wen äh, ist digitale Barrierefreiheit, dann finden wir auf der nächsten Folie einen kurzen Überblick, damit ich Ihnen das nur mal äh, ein bisschen bildlich darstellen kann. Äh, wir haben da jetzt äh, an die 100 Kreise und wenn wir diese Kreise so anschauen, dann kann man sagen, äh, wenn das die Bevölkerung darstellt, dann kann man sagen, für 10 Prozent der Bevölkerung oder unserer User und Userinnen, ist einfach die, äh, die digitale Barrierefreiheit unerlässlich. Das heißt, es sind Menschen, die beispielsweise Screenreader benutzen, äh, die andere Behinderungen einfach haben oder die äh, unterschiedlich beeinträchtigt sind. Also für die ist es einfach unerlässlich, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Für 30 Prozent ist es notwendig. Da geht es jetzt beispielsweise, wenn äh, es darum geht, dass jemand motorisch eingeschränkt ist, da geht es äh, darum, wenn, er, wenn man sagt, die Texte sollen möglichst verständlich ausgesp äh, ausgespielt werden, weil es nicht Muttersprachler sind oder mit, nicht Muttersprachlerinnen, das kann es sein. Aber was das Wesentliche ist und das ist das, was uns auch äh, zusätzlich noch antreibt und warum digitale Barrierefreiheit so wichtig ist, das ist für 100 Prozent, ist sie hilfreich. Das heißt, man kann eben das digitale ba Thema, also dieses Thema, digitale Barrierefreiheit ein bisschen äh, so sehen. da geht es jetzt nicht um ähm, eine Zielgruppe, der ich unsere Website, unsere Informationen entsprechend aufbereite, so dass sie gut ankommen, sondern vielmehr viel geht es äh, darum, dass sämtliche User und Userinnen es einfacher haben, unsere Inhalte zu konsumieren die Inhalte, die wir auf unserer Website erwachsenenbildung.at haben. Das heißt, für uns, wir und für uns festgestellt, also digitale Barrierefreiheit, die bietet die Chance, durch inklusive digitale Informationsvermittlung Inhalte für möglichst alle interessierten UserInnen auffindbar und nutzbar zu machen. Es geht also viel stärker hin in diesen Gedanken des uh, Universal Design. Wenn ich das auch vielleicht einmal einbringen kann. Und wir haben mal gesehen, dass die digitale Barrierefreiheit einfach äh, ganz viele Vorteile bringt. Da geht es jetzt zum Ahnen, äh, wird ähm, erwachsenenbildung.at dadurch äh, gesetzeskonform. Also wir versuchen es gesetzeskonform nach dem GZG anzupassen. Das ist das eine Thema. Aber viel wichtiger ist es für uns durch die Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit geben wir Menschen mit Behinderungen beispielsweise die Möglichkeit, sich zu informieren und da selbstständig an dem gesellschaftlichen De äh, Leben teilzunehmen. Das ist auch ein großes Thema. Dann, wenn wir uns mit Webseiten oder dem Webaufbau beschäftigen, dann ist das Thema der, ähm, der Responsivität in den letzten Jahren natürlich ganz äh, groß gewesen und bis zu einer gewissen Weise auch selbstverständlich schon das mitzudenken. Und digitale Barrierefreiheit bedeutet auch hundertprozentige Responsivität, wodurch eben zum Beispiel unser Portal und damit die UserInnen hinsichtlich der Nutzung eben Geräte unabhängig werden. Und wenn wir vielleicht so dran denken, wie wir unsere Informationen konsumieren im Internet, dann ist es vermutlich nicht immer nur vor dem Desktop, sondern ganz oft auch am mobilen Gerät, also auf unserem Smartphone, das, das wir immer mit dabei haben. Und so wichtiger ist es auch, dorthin zu schauen. Also das ist auch eine, eine weitere Zielgruppe, die natürlich hier auch in die Zielgruppe der digitalen Barrierefreiheit hineinfällt. Zwei wichtige Dinge sind es noch, warum man sich mit digitaler Barrierefreiheit eigentlich beschäftigen sollte oder muss. Das ist zum einen äh, geht es darum, dass durch die durch die digitale äh, Barrierefreiheit wird einfach eine intuitive Nutzung von Websites hin zur User Experience einfach verbessert. Das heißt, es bringt einen Mehrwert für sämtliche Userinnen und User und äh, so ein großes Thema, warum, ähm, wie man es auch gut argumentieren kann, äh, digitale Barrierefreiheit bedeutet auch, dass wir einen zusätzlichen Nutzer oder Nutzerin auch gut bedienen können. Und zwar ist das, sind es die Suchmaschinen. Also das heißt, es geht hin zur SEO-Optimierung. Und das ist ein Thema, mit dem wir, die wir vielleicht Webseiten betreuen, betreiben und betreuen, sicher ein großes ist. Genau. Das sind ja also zahlreiche Vorteile, die du uns da nennst immer haben kann, wenn man, wenn man versucht, barrierefreieres Webdesign, barrierefreie Webgestaltung äh, zu betreiben. Ähm, wir wissen ja auch, sozusagen beim Thema barrierefrei ist immer die Frage, was sind die Barrieren, um die es handelt. Wenn ja, um es handelt. Äh, um ein Medium geht, dann hat man natürlich inhaltliche Barrieren, man hat welche in der Modalität der Ausgestaltung, in der, äh, in der Sprachgestaltung. Ja, ähm, Kurz zwei Dinge, die mir hängen geblieben sind jetzt auch bei deinem Input, sozusagen zu den Vorteilen hier war, das WZG, wir haben gesehen, wir haben auch Kolleginnen aus Deutschland hier mit dabei. Das ist ein Kürzel für das Webzugänglichkeitsgesetz, also ein Gesetz, das in Österreich seit ein paar Jahren in Kraft ist und im Wesentlichen auch der dazugehörigen EU-Richtlinie auch beruht. Danke sehr schon, Karin, du hast schon den Link gleich zur Hand dazu, <lacht> wo man es auch nachlesen kann. Und das ist auch hier definiert zum Beispiel, dass eben Webseiten vor allem der öffentlichen Hand auch eben Web gut zugänglich gestaltet sein sollen und gewisse Kriterien erfüllen. Und äh, in diesem Sinne arbeiten wir hier auch, ja, genau. Also Sprache und Barrieren sind auch ein Thema. Wir sind hier ein bisschen unter uns und erlauben uns ein bisschen mehr Jargon. Äh, aber für die deutschen Kolleginnen wollte ich das gerne nochmal vielleicht aufgreifen, was da auch dahinter steckt. Gut, ähm, ja, ich sehe schon Sabine, du bist schon am Weg überzuleiten, konkreter zu werden, womit wir uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Und da bin ich gespannt, was du uns jetzt so da mal mit auf den Weg gibst, ich möchte an dieser Stelle. Nochmal einladen, gerne im Chat äh, Fragen zu posten, Anmerkungen zu machen, dann greifen wir das auch gerne auf, wenn Sie daraus beschäftigt. Äh, zum Beispiel, wenn Sie den Jargon nicht verstehen, den wir vielleicht nochmal nutzen. <lacht> okay. okay. Vielen Dank, Sabine. Ja, danke schön für die Ergänzung. Genau, im nächsten Schritt möchte ich Sie eben mitnehmen, ein bisschen auf unserem Weg oder auf unserem Prozess zum Thema der digitalen Barrierefreiheit und zwar ganz konkret. Äh, beim Beispiel erwachsenenbildung.at ähm, vielleicht für alle, die das Portal noch nicht so gut kennen, warum geht's hier sehen Sie auf der Folie einen Screenshot von unserer ähm, Indexseite von unserer Startseite des Portals erwachsenenbildung.at ist eben das Portal zur Erwachsenenbildung in Österreich äh, Unterstützt und also herausgegeben, im Medieninhaber, das ist BMBWF, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das uns da unterstützt. Und wir als Conedo sind die Redaktion und machen eigentlich seit 2005, das sind jetzt schon 17 Jahre, seit dem ersten Live-Gehen betreuen wir eben diese Website als Redaktion und sind für die Aufbereitung sämtlicher Inhalte zuständig. Das heißt, da gibt es. Inhalte für Fachpublikum, was jetzt das Magazin angeht. Aber wir streuen unsere Zielgruppe sehr breit. Das heißt Fachpublikum im Magazin, beispielsweise Bildungsinformation für eine sehr breite Öffentlichkeit. Die Bildungsinformation, die uns heute auch später noch ein bisschen näher beschäftigen wird. Dieses ich hätte Portal... Kurze, ich hätte mhm. eine kurze, kurze Frage an das Publikum, wenn Sie sich das so anschauen. Vielleicht wollen Sie jetzt im Chat einmal wissen lassen, was Sie meinen, welche Informationen werden uns bei uns am meisten gesucht, wenn Sie jetzt an Bildungsinteressierte <lacht> denken. Ja? Machen wir mal ein kleines sozusagen Rätselraten. Äh, genau, die Bianca sendet schon einen Link auch zur Rubik Bildungsinfo. Frau Lendl meint Kursförderung, Frau Weber meint Kursförderung, Frau Linter meint Kursförderung. <lacht> wow, da haben wir sehr viele <lacht> andere, Insider. andere Einschätzungen, <lacht> Kursförderung, Fördermöglichkeiten. <lacht> genau. Ich habe gerade kein passendes torten zur Hand, aber Bianca, vielleicht kannst du das beantworten. Ähm, unsere, unser Publikum ist sehr gut in seiner Einschätzung. Absolut. Ja. <lacht> Allerdings, genau, das war äh, interessanterweise auch die Informationen zur Berufsreifeprüfung und zur, ähm, zur Studienberechtigungsprüfung, also Förderinformationen und Informationen zum sogenannten zweiten Bildungsweg. Das waren so immer oder jahrelang eigentlich die am häufigst aufgerufenen Seiten, wenn man die Webstatistik ansieht. Hm. Das war für das gesamte Portal. Mhm. Genau. Hm, danke. Ich würde Sie jetzt eben gern mitnehmen, äh, Ihnen zu zeigen, wie wir versucht haben, diesen Prozess zu starten und wie wir diesen Weg gegangen sind, hin äh, dieses Portal, das eigentlich schon seit 17 Jahren besteht, das seitdem kontinuierlich mit Inhalten befüllt wird. Das, wenn man es als Haus betrachten möchte, wenn man jetzt an Barrierefreiheit denkt, äh, passt, dieses, passt dieses Bild manchmal ganz gut, dass es eben von äh, zahlreichen Um- und Zubauten natürlich betroffen war und dass es da ganz viel äh, in, äh, Content und Inhalte gegeben hat, wie schafft man das oder wie versucht man das, äh, eben digital barrierefrei zu gestalten. Wir haben daraufhin uns äh, mit einem Implementierungsprozess äh, auseinandergesetzt. Das heißt, diese zentralen Fragen äh, waren für uns zu Beginn einmal, wo stehen wir? Die zweite Frage, was wollen wir erreichen? Dritte Frage, was tun wir? Für die digitale Barrierefreiheit und ähm, zum Abschluss, die dieses Proze Proze Prozess abrundet oder auch wieder neu startet oder implementiert. Das ist eben digitale Barrierefreiheit, ist äh, redaktioneller Anspruch, ähm, was dann hinführt zum Standardisieren und zu einem Evaluieren. Dann möchte ich vielleicht gleich auf den ersten Punkt ein bisschen genauer eingehen und zwar: Wo stehen wir? Es ist so, dass es im Rahmen von diesem WZG, vom Webzugänglichkeitsgesetz, ist auch verankert, dass ähm, öffentliche Inst oder ja, öffentliche äh, Websites dahingehend sich auch ähm, bewerten müssen oder eine Selbstbewertung durchführen müssen, die dann äh, hinführt zu einer Barrierefreiheitserklärung, die auf der Seite veröffentlicht werden soll. Das heißt, wir haben uns einmal angeschaut, wir brauchen eine Selbstbewertung, dann haben wir geschaut, okay, warum geht es eigentlich, wie können wir unsere Seite jetzt hinsichtlich der digitalen Barrierefreiheit bewerten, wie finden wir heraus, wo wir stehen und wo es hakt. Dazu ist eigentlich das Web, WZG oder Webzugänglichkeitsgesetz äh, sehr hilfreich. Dort werden nämlich die WCAG-Kriterien, die WCAG-Erfolgskriterien, die der Wilfried ganz am Anfang schon erwähnt hat. Da geht, die heißen Web Content Accessibility Guidelines. Die sind dabei sehr hilfreich. Also, das sind Erfolgskriterien, äh, die vier Prinzipien folgen, die sagen eben, ähm, eine Website muss wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust sein. Es gibt 13 Richtlinien dazu. Aktuell gibt es das WCAG 2.1, an dem man sich orientieren soll oder muss. Und sie betreffen jetzt nicht nur die Inhalte einer Website, sondern sie betreffen auch Technik und Design. Also Technik, Design und Content. Sie werden gegliedert in drei äh, unterschiedliche Stufen. Die auch relevant sind, also äh, Stufe 1a, das ist höchst prioritär. Das heißt, da muss man etwas machen auf der Website, damit das gut erfüllbar sei, äh, ist. Wir haben äh, Doppel-A und wir haben Triple-A. Im WZG sind jetzt, ist eben das Erreichen von A und Doppel-A relevant. Das beinhaltet, wenn wir diese zwei ähm, Stufen einhalten möchten, insgesamt 51 Erfolgskriterien die formuliert wurden. Vielleicht nur wichtig zu erwähnen, dass seit 12. Februar 2022 wurden diese äh, WCAG-Kriterien noch ergänzt äh, im WZG durch Additional Criteria, die sich aber ganz oft mit den WCAG-Kriterien überschneiden. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich das erwähnen. Prinzipiell äh, sind diese WCAG-Kriterien äh, ganz was Wesentliches, um sich einfach einmal zu orientieren, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Genau, also wenn Sie jetzt dann nach den Ausführungen von Sabine Schneppfleitner das Gefühl haben, puh, das ist, klingt noch ein großen Katalog an Anforderungen, den man erfüllen muss, dann empfinden Sie genau das, was uns am Anfang auch sozusagen ein Gefühl äh, entgegengeschlagen ist. Äh, da hat man ganz schön zu tun, ja. Aber wenn man es das konkreter anschaut, dann wird es zum greifbar, worum es hier geht und wo man hier vielleicht auch Handlungsbedarfe hat. Ähm, ich weiß schon sozusagen, dass Sabine jetzt noch ein bisschen mehr sagen wird, was steht da drin in diesen Kriterien? Und ich möchte Sie schon einladen, denken Sie für sich ein bisschen mit. Also wenn Sie sozusagen auch überlegen, ich mache selber Barrierefreiheitsmaßnahmen auf meiner Webseite, auf unseren Webseiten, was auch immer, im eigenen Anwesungszusammenhang. versuchen Sie ein bisschen mitzuschwingen, sozusagen, wo, wo, ist vielleicht was zu tun? Und wir werden das dann ein bisschen sammeln und auch schauen, ob sich daraus Fragen ergeben, die wir ein bisschen besprechen können. Aber schauen wir mal an, sozusagen, welche Kriterien das auch betrifft. Ja, es ist eben so, wir haben gewusst, ähm, wir brauchen eine Selbstbewertung. Wir müssen uns das äh, genau anschauen. Wir müssen uns durch alle äh, Erfolgskriterien durchackern und schauen, was zu tun ist, um einfach zu sehen, wo wir stehen. Vielleicht äh, das nochmal zu beschreiben. Worum geht es jetzt nur um diese in diesen Kriterien, dass man es ein bisschen besser fassen kann? Das ist eben dieser Content-Bereich, womit sich eben Webredakteurinnen und Webredakteure ähm, auseinandersetzen, wo wir einen guten Einfluss haben in unserer täglichen redaktionellen Arbeit. Das ist äh, Text, Textgestaltung, das sind Grafiken, äh, das sind Bilder, das sind Videos. Das ist das, wo wir auch relativ viel. Ähm, Arbeit hineingesteckt haben in den letzten Monaten und wo wir als Redaktion gut arbeiten können, um das äh, zu verbessern. Ähm, dann der zweite Bereich, das ist so dieser Designbereich. Es vermischt sich natürlich alles ein bisschen, aber eben der Designbereich, wo es beispielsweise um Farbkontraste geht, dass diese entsprechend dargestellt werden auf der Website, dass das auch äh, gut leserlich ist. Äh, sei es jetzt äh, für Menschen, die vielleicht einen ähm, Probleme mit Grün-Rot haben, aber es ist äh, für Menschen oft schwierig zu erkennen, die andere äh, Einschränkungen haben, Hier sind see einschränkungen Dann geht es dabei auch ums äh, Responsive Web und äh, beispielsweise auch um Navigationselemente gut erkennbar zu, zu haben. Also Responsive bedeutet auch eben, äh, dass die Webseite nicht nur auf dem Computer, sondern auch auf auch Handy, mobil. auf dem Tablet gut anzeigt ist, genau. ist. Genau. Genau. Ja. Mhm. Und ein äh, anderes Thema ist auch Technik, äh, da geht es jetzt darum, dass die Website oder die Inhalte entsprechend skalierbar sind, dass die Tastatur dass bedienbar sind, ähm, dass es Eingabehilfen gibt, dass es mit einem als Screenreader genauso äh, die Website lesen kann oder äh, wahrnehmen kann. Wie man da schon sieht, also wie, äh, wie gesagt, es gibt einen großen Bereich, das ist der Content-Bereich, wo wir als Redaktion tätig werden können und mit dem wir uns täglich beschäftigen. Und dann sind zwei ganz große Bereiche, das ist äh, Technik und Design, ähm, wo wir sagen müssen, okay, da brauchen wir jetzt unsere Webagentur und mit der haben wir auch ganz intensiv ähm, zusammenarbeiten müssen. Oder haben wir ganz intensiv zusammengearbeitet und sind jetzt gerade dabei, dass wir diesen... Prozess eigentlich gemeinsam gehen. Also da wird jetzt in den nächsten Monaten sehr viel passieren. Zuerst hinter den Kulissen sozusagen das alles aufzubereiten, äh, zu schauen, wie wir eben unsere Content Elemente aus den letzten äh, Jahren, die sich angehäuft haben, wieder ein bisschen ähm, verschlanken können, wie wir ähm, unsere Website, unser Portal hinsichtlich Design und Technik hin zu einer digitalen, barrierefreien Zugänglichen Website gestalten können. Da haben wir haben eine Frage im Chat, Sabine. Was ist ein mhm. Screenreader? Ein Screenreader, ja. das ist eine, ähm, ein Hilfsmittel und zwar für Menschen, ähm, für, für blinde Menschen. Und zwar wird mit einem Screenreader die Webseite vorgelesen. Genau, und es gibt da, ähm, man kann das auch ähm, testen, selbstverständlich. Also es gibt eine freie Version, das ist der NVDA. Screenreader, also wenn Sie das einmal testen möchten, auf, äh, selber können Sie sich das installieren kostenlos. Ähm, ist auch sehr hilfreich, wobei ich gemerkt habe, ähm, oder ich selber, wenn ich das installiert habe, bekomme zwar ein, ein gewisses Bewusstsein, okay, so wird das also vorgelesen, wenn ich den Desktop nicht sehe. Ähm, das ist das eine. Trotzdem habe ich gemerkt, dass es äh, immer so ist, dass ich eben äh, auf meinem Bildschirm se dass ich sehen kann und, oder meine Website auch erkenne und das auch alles relativ gut einordnen kann. Also man kann sagen, das, was man hören und wenn man sich denkt, okay, das äh, hört sich ganz gut an, ähm, äh, lass man vielleicht noch mal jemanden drüber, drüber schauen über die Website, der tatsächlich einen Screenreader nutzt. Genau. Aber einfach, um ein Gefühl zu bekommen, denke ich mal, ist es schon mal sehr positiv. Und NVDA ist eben dadurch, dass es kostenlos ist, sicher ein guter Tipp. Genau, danke. Mhm. Ähm, Sie sehen, es gibt zahlreiche, so, es gibt ein paar solche Assistenztechnologien, an die man da einfach denken muss, auch beim area die es jemand nutzt, zum Beispiel immer Vorlesetechnologie, äh, die aus Text einfach Sprache macht und mir das so Zugänglich macht, ohne dass ich vielleicht jemand hab, der mir vorliest. Und äh, ja, es gewisse Kriterien, nach denen dann auch eine Webseite gestaltet ist, damit es auch. Reibungslos funktioniert. Ähm, ja, äh, Sabine, darf man schon überleiten zum, zur Zwischenfrage? <lacht> ja, <okay>. ja, gerne. <lacht> hier, bevor die das jetzt kam, hier diese Bereiche, ähm, die Sabine vorgestellt hat, für die ähm, WCAG-Kriterien, worum es da so geht, äh, sie gefragt, überlegen Sie mal ein bisschen im Hintergrund mit, äh, wie Sie das betreffen könnte. Ja, und ich. Äh, ich stelle hier noch einmal die Kriterien in den Chat, jetzt war es durch, den, durch die Zwischenfrage ein bisschen zerrissen, uh, Content Design und Technik und ähm, lade Sie ein, jetzt mal zu überlegen, ähm, so ad hoc, was, ähm, wenn Sie sich die Checklist hier sozusagen ansehen und eine eigene Website, eine eigene Datenbank oder ähnliches denken, ähm, was fällt Ihnen da auf? Beschäftigt Sie da etwas? Erkennen Sie einen Handlungsbedarf, wo Sie sagen, ja, da müssten wir wahrscheinlich was tun? Sammeln wir das einmal, um, um ein bisschen auf Fragen nach eingehen zu können. Und äh, ich lade Sie ein, das zu tun in folgender Form, nämlich auf einem AnswerGarden, also einer kleinen Fläche, die wir hier im Internet für Sie aufgemacht haben. Ich versuche, noch den Link rauszukopieren. Dankeschön, Karin, du warst schneller. Äh, klicken Sie einfach auf diesen Link und können Sie eintragen, was Ihnen dazu einfällt. Äh, falls Sie nochmal die Kriterien vor sich brauchen, scrollen Sie einfach im Chat ein bisschen nach oben, dann haben Sie es nochmal vor sich. Denn ähm, wir werden die, die Bildschirmanzeige jetzt dann kurz verändern, um auch die Ergebnisse sichtbar zu machen. Dann schauen wir mal, was da, was da kommt, was beschäftigt Sie da, was taucht da auf. Nehmen wir uns mal eine Minute, um da zu, sagen, zu schauen, was da so kommt. Fast die gesamte Website. Das kann man ad hoc beantworten. Ja, irgendwie betrifft es alles. Aber mit einer gewissen Systematik. Leichte Sprache ist nicht verfügbar. Mhm. Texte unkomplizierter formulieren, verständliche Sprache finden sozusagen. Ja. Zu viel Text auf der Webseite, Alternativtexte für Bilder. Wie ist das Problem mit zu viel Text auf der Webseite? Das haben wir radikal <lacht> in einem Fachportal. Das stellt sich oft. Was haben wir? Alternativtexte kann man hier zweimal. Wie wir andere für die Notwendigkeit gewinnen. Mhm. Partner ins Boot wollen, Financiers ins Boot wollen, wahrscheinlich ein Thema. Kostenintensiv, ja. Keine Bildbeschreibungen. Die Evidenz, wie gut, das ist jetzt gehüpft, wie gut unsere Seite ist, fehlt, okay. Das auch messen und nachvollziehen zu können. ja So, machen wir noch fünf Sekunden, dann stoppe ich mal, was da so kommt. Oder zehn Sekunden, wenn ich denke die Pfade sind schwer erkennbar, verstehe ich einmal als sozusagen, wie navigiert man sich wohin, was hängt die zusammen. Vielleicht könnte ich da rauslesen. Eine geeignete Webagentur zu finden. Ja. Gut, so, dann danke ich mal für die Antworten. Wir machen hier mal einen kurzen Stopp. Das heißt, bitte keine weiteren Eingaben, die werden jetzt nicht mehr übernommen in unserer Anzeige haben wir jetzt eine ganze Reihe von äh, Aspekten. Äh, Sabine, wenn du so drauf schaust, ist da etwas, da sind einige Dinge, denn die kommen, glaube ich, noch in deiner weiteren Absolut. Präsentation. Ja, ja. Genau. Äh, mhm. Texte, Bilder. Ähm, genau, keine Bildbeschreibung. Also Alttexte kommen zweimal, sind zweimal die leichte Sprache. Damit haben wir uns Nein. auch auseinandergesetzt. Das Thema kostenintensiv. Äh, können wir sicher auch nochmal diskutieren. Äh, manche Dinge ja, äh, manche Dinge denke man nein. Also kann man ganz leicht umsetzen. Also es gibt sehr viele redaktionelle äh, Möglichkeiten, äh, wo wir, wo man total gut Dinge umsetzen kann. Man muss nur in den Alltag aufnehmen. Ja, also die, die Videos werden wir noch thema thematisieren. Mhm. Mhm. Bleiben wir thema, kurz beim Thema Kosten. Mm -hmm. äh, kostenintensiv, Ressourcen, ein bisschen vielleicht auch dieser Aspekt, wie gewinnen wir andere für die Notwendigkeit. Da geht es mm -hmm. ein Stück weit vielleicht um sowas wie Verstehen der Notwendigkeit, der Sinnhaftigkeit, äh, der Wirkung, aber natürlich vielleicht auch um die Frage, wer unterstützt so eine Umsetzung? Ja? Ähm, Sie haben schon vielleicht eingangs bemerkt, dass ich gesagt habe, Sabine Schneppleitung ist bei uns, die sich um diese Dinge kümmert, ja, wegen die betrifft alle, alle arbeiten mit. Äh, natürlich verursacht es Kosten. Das wäre ähm, eine Illusion, sich dem, dem hinzugeben, dass man da keine Kosten hat. Die Frage ist immer so, wo steht man? Ja, wir arbeiten an einem sehr alten Portal, wo wir viel Überarbeitungsbedarfe haben. Wenn ich etwas Neues erfinde, äh, dann, dann kann ich natürlich all diese Überlegungen von Anfang an mit einfließen lassen. Ja? Äh, auch eine Kollegin von uns im Team ist auch mit im, äh, im Teilnehmerinnenkreis, jetzt hier gar nicht sichtbar. Die kennt sich auch sehr gut aus beim Thema Barrierefreiheit. Äh, Birgit Aschemann aus unserem Team, die arbeitet auch an einem anderen Portal, wo von Anfang an sozusagen das mit berücksichtigt werden konnte und da ist vielleicht die Frage eine andere, weil man jetzt sozusagen mit so einer Selbstevolution, die wir so groß hier auch gestartet haben, um zu sehen, wo stehen wir, auch beginnen mussten und sozusagen diese Selbstreflexion, die Selbstkritik einen vordergrund stellen mussten. Was ich auch sagen möchte, ist, wir haben jetzt sozusagen ein neues Projekt gestartet, wo wir um zusätzliche Fördermittel auch angesucht haben, um zum Beispiel die ganze das ganze Redesign der Plattform und Programmierungen, um die zu ändern sind, auch zu finanzieren. Das können wir nicht rein als Redaktion stemmen. Da ist etwas zu tun, wo die Agentur auch mit dran muss und das bringt durchaus einige Kosten mit sich. Also da wir, geben wir uns keine Illusion hin, aber eben wie gesagt, wir, wir fangen nicht von vorne an, sondern wir sind am umgestalten und optimieren. Daher spielt das eine Rolle. Genau. Ja, die, ähm, die Frage der Pfade nehme ich vielleicht nochmal kurz auf. Auch Sabine, das ist, mhm. glaube ich, so in deinem weiteren Ausführen jetzt nicht so, so eindeutig mit drin, das Thema, oder? Nein, äh, genau. Was würdest du dazu meinen? Die Pfade schwer erkennbar, das ist sicher etwa, ähm, da geht es wahrscheinlich auch um die Breadcrumbs und wie diese dargestellt werden, denke ich mal. Also das ist eine Hypothese. Ähm, das ist sicher ähm, ein Thema einfach, wo man mit der Webagentur gut zusammenarbeiten soll. Wenn das schon er äh, erkenntlich ist, denke ich mal, ist schon viel gemacht. Und das sollte äh, durchaus umsetzbar sein. Also es ist ja aus unterschiedlichsten Gründen. Gerade die Sch äh, Pfade erkennbar machen. Den Nutzer oder der Nutzerin zu zeigen, wo sie sich gerade auf dem Portal oder auf der Website befinden, ich, ja. ist einfach total wichtig, äh, um sich zu orientieren. Wir kennen ja unsere Webseiten oft sehr gut. Ähm, da ist es oft nicht so, so schwierig, die Dinge einzuordnen. Aber wenn man sie denkt, eine Userin kommt vielleicht das erste Mal auf die äh, Website, ähm, sich dort zurechtzufinden, ist dann noch mehr andere Herausforderung. Das ist natürlich... Sicher etwas Schwieriges. Es wird bei uns aktuell umgesetzt. Äh, kann aber auch, genau. Also, das ist, wir haben Breadcrumbs, aber auch diese Navigation, das ist etwas, an dem wir arbeiten und die wir auf jeden Fall auch verbessern wollen oder müssen. Genau. Wir kommen da immer wieder drauf. Also, wir haben eine sehr umfangreiche Webseite mit vielen Inhalten mhm. in, unterschiedlichem Format, in unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Rubriken die auch immer wieder unterschiedlich gestaltet sind. Das ist natürlich auch im Sinne von Barrierefreiheit gar nicht so einfach, wenn man jetzt so schön wechselt von einem Inhalt oder von einer Rubrik in die andere und Dinge schauen plötzlich auch anders aus. Ja, Da sind wir so Beispiel auch dabei, Dinge zu vereinheitlichen und uns anzuschauen, wie kann uns das gelingen ähm, und äh, oder möglichst sozusagen ein einheitlicheres Bild zu gestalten. Äh, es ist nicht alles über einen Kamm scherbar, keinesfalls. Äh, aber was wir manchmal merken im Denken ist, dass äh, wenn man, eine Komplexe Seite hat mit vielen Inhalten, dann denkt man das ist oft sehr hierarchisch. Also, wo sind die Untergliederungen? Wie gehen die auf? Und manchmal landet man in, in vierter, fünfter Untergliederungsebene. Und wenn jetzt ein User zum Beispiel oder eine Userin über eine Google-Suche dort landet, irgendwo in der vierten Unterebene, äh, dann ist es wichtig, dass es auch so dargestellt ist, dass ich weiß, wo bin ich hier eigentlich? Ja? Ist das, muss ich den Kontext hier auch wahrnehmen oder reicht die Information, die ich da gerade habe? Und äh, insofern ist es auch durchaus auch im Denken, in der Textgestaltung eine Frage wie wir da einfach auch was beschreiben. Äh, weil wir haben sozusagen die Struktur sehr klar Intus und äh, die Userin vielleicht nicht. Ja? Mhm. Genau. Gut. Äh, eine Frage, die äh, ich noch rausgreifen möchte, ist die Evidenz. Äh, wie, gut, wie gut die Seite ist. Ja? Ähm, Sabine, was willst du dazu sagen? Ja, also da kommen wir eigentlich jetzt zu unserem nächsten Punkt oder ähm, schauen wir uns einfach diese Selbstbewertung noch mal genauer an. Ähm, genau durch so eine Selbstbewertung oder durch eine Bewertung auch von außen, es gibt auch genügend äh, Agenturen, die das durchführen, äh, kann man eigentlich einmal schauen, wo man steht. Ähm, kann man mal sehen, also da ist es eben, diese WCAG-Kriterien sind auch sehr hilfreich, weil man einfach mal schwarz auf weiß sieht. Uh, wo fehlt wo hapert es, wo wir, müssen wir noch uh, dran schrauben und was können wir eigentlich vielleicht schon ganz gut oder was gelingt uns schon. Ja. Genau. Ähm, Sabine, wir haben ja gescherzt im Vorfeld, gell? Mhm. was Sie wohl meinen würden, wie, wie viele Treffer wir gelandet haben bei unserer Selbsteinschätzung. Äh, magst du die Frage stellen, Sabine? ja. Also vielleicht äh, schicke ich noch einmal voraus. Ich gebe noch einmal mein äh, Bildschirm frei. Mhm. Ähm. So. Genau, also ich, ich klicke vielleicht schon auf die nächste Folge, äh, Folie. Und zwar, wir haben eine Selbstbewertung durchgeführt. Das war zu einem, zum einen haben wir uns eine Checklist erstellt für die Inhaltlichen Themen, also für Content, alles, was die Redaktion angeht und haben äh, individuell, individuell von sämtlichen Redakteurinnen eben so einen Selbstcheck durchführen lassen. Und zum anderen hat es die Webagentur gemacht. Also alles, was um jetzt Design und Technik geht, da ist einfach die, die Webagentur jene, die uns dabei unterstützen kann. Genau. Also wir haben 51 Kriterien gehabt. Die wir versucht haben oder wo wir gehofft haben, die möchten wir gerne erfüllen. Ähm, von den 51 äh, Erfolgskriterien, wie viele meinen Sie, dass wir ähm, zufriedenstellend oder beziehungsweise voll erfüllt haben? Vielleicht einfach ganz in den Chat. Die Karten schauen. Genau. <lacht> Vielleicht einfach in den Chat posten. Ja. 40 Prozent. Das wären so, von was, 51? also 52 sind es, gell? 51. 51, 60. okay, mhm. gut. Wenn wir so bei 40 Prozent, dann so ein bisschen über 20, ja, 21, 10. <lacht> also so von Hälfte oder weniger sehe ich so bei den Antworten, würde ich sagen, ja. Äh, wo wir Handlungsbedarfe gesehen hatten, ja? oder wir erfüllt haben, gell? sowas. Aber wir Handlungsbedarfe haben uns habe ich habe es auch so durcheinander bekommen, gell? Ja, also ähm, wie viele, dass wir erfüllt haben, vollständig, vollständig also, okay, zufriedenstellend. Ja, zu okay, okay, genau. Danke, jetzt wie ich unsere, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch zusätzlich. Okay, ja, es geht so von 10 bis 27, habe ich, glaube ich, gesehen mhm. in den Antworten. Also sprich ein Fünftel bis die Hälfte. Sabine, was ist immer gelandet nach unserer monatelangen Selbstevaluierung. Wir sind bei 19 Erfolgskriterien gelandet, die wir, wo wir sagen können: okay, abgehakt. Die haben wir gut erfüllt. Da brauchen wir auch jetzt nicht mehr großartig nachschrauben. Aber das sind nachher natürlich nur 32 Erfolgskriterien für A und Doppel-A, die wir, die wir auf den Weg mitnehmen und hm. wo wir uns Lösungswege eben überlegen. Sei es jetzt von Seiten der Redaktion, aber vor allem geht es da um Technik und Design. Also diese ganz großen Themen, wo wir wirklich, ähm, genau, viel machen müssen. Ich meine, das war nachher ein, schon ein, ein besonderes Aha-Erlebnis. Darum finde ich, äh, find ich das WZG beziehungsweise auch diese Richtlinien, die Erfolgskriterien, die hier kommuniziert werden oder als Rahmen gegeben werden, schon sehr hilfreich, weil ähm, man erkennt dann welche Mängel, äh, welche groben Mängel es tatsächlich gibt ähm, und das Schwarz auf Weiß. Also mit der Barrierefreiheitserklärung, die dann das Ergebnis ist aus diesem Selbstcheck oder aus dieser Selbstbewertung, äh, zeigt man dann auch ganz konkret, ähm, wo es noch Handlungsbedarfe gibt. Genau. Genau. Also wenn Sie sich fragen, warum haben wir jetzt dieses Rätsel mit Ihnen gespielt, dann weil wir einfach zeigen wollten ähm, es geht uns nicht darum, hier zu, zu glänzen und sagen, wir, wir hatten das schon alles, sondern so geht es einem halt. Wenn man da sehr kritisch hinschaut, dann findet man viel, wo was zu tun ist. Äh, zwei Dinge sind dabei wichtig. Zum einen möchte ich nochmal anknüpfen bei der ähm, Ansatzgarten-Erhebung, die wir vorher durchgeführt haben. Ähm, da war die Frage nach der Evidenz, da war die Frage nach den Partnern sozusagen und wie man auf die Notwendigkeit motiviert. Für uns war natürlich diese Selbstevaluierung nach diesen Kriterien, äh, hat uns sehr ja starke Argumente in die Hand gegeben, um zu sagen, da haben wir einen Handlungsbedarf und wir brauchen auch Unterstützung dafür. Wir bieten zum Beispiel eine Förderung, eine öffentliche, um das auch umsetzen zu können. Ja? Das heißt, äh, da hat man sozusagen einen recht objektivierten Status, dann äh, der natürlich auch das vor Augen führt, worum es hier geht. Ja? Und wenn man sagt, wir hatten 19 und, äh, von 51, dann sieht man schon, okay, da ist wirklich viel zu tun. Ja? Und es gibt auch Argumente in die Hand äh, bei den zuständigen Stellen oder Entscheidungsträgern, wie auch immer, Entscheidungsträgerinnen. Uh, um Unterstützung und um Support auch zum Beispiel anzufragen. Ja? Uh, das ist ein wichtiger Punkt. Uh, mhm. Wir hatten vorher noch, uh, bevor diese Runde losging, eine Frage im Chat, die ist dann ein bisschen, uh, weil wir gerade mit der Umfrage begonnen haben, nach hinten gerutscht. Uh, Isabel Lowitzki hatte ja formuliert, was sind das für Agenturen, von denen da die Rede ist. Uh, Sabine, magst du dich mal dazu äußern? Ja, genau. Also wir als, als uh, Online-Portal, wir arbeiten zusammen mit einer Webagentur. Die eben für die ganze Software, für alles, was dahinter liegt, damit diese Website überhaupt läuft, zuständig ist. Und mit, diesen, mit denen haben wir uns gut abstimmen müssen. Also, das sind diese Webagenturen. Ist das das, was gemeint gewesen ist? Es gibt natürlich auch, beziehungsweise haben wir auch von Agenturen geredet, es gibt auch unterschiedliche Institutionen die beispielsweise auch äh, digitale Barrierefreiheit überprüfen, also extern überprüfen. Diese Agenturen gibt ja. also genau, es auch. Also es gibt also wirklich es gibt Menschen, die hohe Expertise in dem mhm. haben und äh, äh, wenn Sie Interesse haben, ich möchte ich ja keine gezielt keine Werbung machen für, für einzelne Agenturen und Partner, die wir auch schon hatten, und mit denen wir gearbeitet haben. Äh, wenn es aus dem Publikum kommt, sehr gerne. Ja. Capita, zum Beispiel ein Partner, der äh, beim äh, Formulieren von leicht Lesetexten äh, ein sehr kompetenter Partner ist. Ja. Äh, es gibt auch, auch Agenturen, die gezielt das ist, das Barrierefrei-Webseiten-Design sozusagen äh, betreuen, wo man das, was wir als Selbstbewertung durchgeführt haben, wirklich auch gutachterlich machen lassen mhm. kann und sozusagen einen sehr fundierten Bericht bekommt, den man dann auch abarbeiten kann. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Ressourcen man selbst zur Verfügung hat, ähm, sich auch einzuarbeiten, sich weiterzubilden. Ja. Bei uns im Team zum Beispiel an dieser Stelle sehr erwähnt, haben drei Personen einfach einschließliche Weiterbildungen zu dem Thema besucht, von einzelnen Webinaren über Seminare bis hin zu einem Zertifikatslehrgang im barrierefreien Webdesign. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich auch, und das ist die Frage, was davon im Know-how wie man im Haus aufbauen und was kann man auch delegieren an externe und solche Agenturen machen, das sehr fundiert ist, kann man sagen. Ich sagte, wenn Sie da auch einen, einen Tipp von uns wollen, schreiben Sie uns im Anschluss einfach an bildungsinfo.erwachsenbildung.at und äh, dann können wir da auch gerne noch weiterhelfen. An dieser Stelle mhm. bieten wir uns die Werbung sozusagen. Genau. <lacht> ähm, ja, das ist also ein weiterer Punkt, der hier dazu passt. Übrigens, ja. äh, weil wir vorhin in der Übergabe ein bisschen schnell waren, noch nur mal zu dieser Anzuggarten-Erhebung, äh, die meisten Fragen, die sonst noch dort waren, die kommen jetzt noch in der weiteren Präsentation von Sabine. Deswegen habe ich auch die Folie jetzt weggeschalten. Wir schauen, dass wir auf alles eingehen, was da gekommen ist. Und Darf ich bitten, Sabine, auch mit Blick auf die Uhr. Wir gehen auf 4 Uhr zu. Ja, genau. Inkleiden. Und wir sind äh, erst bei dem allgemeinen Teil. Das heißt, wir werden ein bisschen... Ähm, wir haben schon genau. viel geklärt, glaube ich auch. Ich glaube, ja, ja. die gut. ersten wichtigen Sachen und dieses Relevante und warum es notwendig ist, denke ich, kann, kann schon ganz rüber, gut rüberkommen. Vielleicht ist noch wichtig zu er erwähnen, wir haben jetzt diese Barrierefreiheitserklärung, wir haben es jetzt schwarz auf weiß gehabt, äh, warum wir, ähm, äh, warum es so dringlich ist, etwas zu tun und nicht nur die Notwendigkeit. Also diese Dringlichkeit hebt sich dadurch auch hervor. Und äh, man, es gibt damit der Barrierefreiheit... Es gibt da mit der Barrierefreiheitserklärung, ähm, zeigt sich auch, es gibt da zwei, drei Unterpunkte. Ähm, zum einen muss man definieren, ähm, ist es vereinbar mit der digitalen Barrierefreiheit? Und wenn nein, äh, wieso nicht? Das sind nicht barrierefreie Inhalte. Aber es gibt da zwei Punkte, die einen vielleicht ein bisschen entspannend lassen. Und zwar, das ist das eine, die unverhältnismäßige Belastung, ähm, was bedeutet, das können wir einfach nicht schaffen, weil es finanziell organisatorisch beispielsweise nicht machbar ist. Und wenn man das Portal von erwachsenenbildung.at ist, bedeutet das, wir werden nie eine vollständige Barrierefreiheit vermutlich da herstellen können, weil wir Nachrichten einfach von seit 17 Jahren auf unser Portal stellen. Und da ist es vermutlich fast nicht möglich, eben das alles nachzuarbeiten. Also es wird hier auch immer wieder Lücken geben. Und, ähm, genau. Genau, wir laden jetzt gerne ein, sich unsere Barrierefreiheitserklärung anzuschauen, die ist jetzt genau. auf dem Chat gekommen, äh, von Bianca Friesenbichler, danke. Ähm, wir haben einen Weg gewählt, eine sehr differenzierte Barrierefreiheitserklärung zu machen. Also da ist sehr genau nachschließbar, was unsere Website in Sachen Barrierefreiheit kann und was sie nicht kann. Ähm, das macht es gut nachvollziehbar und macht auch nachvollziehbar, welche Maßnahmen wir setzen. Ja. Äh, da gibt es auch durchaus andere Wege. Also, man kann es auch sozusagen also viel sagen wir mal, oberflächlicher lösen. Ja. Das ist nicht das äh, Exempel, das auf alle Anwendungsfälle passt. Aber hier bei uns können Sie dort noch nachvollziehen, äh, wo unsere Baustellen auch liegen, wenn wir das verbessern mhm. wollen. Ja. Und vielleicht ist das auch interessant für Sie. Ja. Und an welchem, in welcher Phase des Implementierungsprozesses wir uns jetzt befinden, das ist bei der Fragestellung, was tun wir für die digitale Barrierefreiheit? Wir sind gerade dabei, eben Maßnahmen unterschiedliche umzusetzen. Und da möchte ich jetzt gleich überleiten. Es ist das eine, dieses große Projekt der digitalen Barrierefreiheit, die vor allem die Technik und Designinhalte betrifft, jetzt für die gesamte für das gesamte Portal Erwachsenenbildung.at, aber wir haben die Möglichkeit gehabt, im Rahmen eines ESF-Projektes eben uns zu fokussieren und zwar auf die, ähm, auf die Rubrik äh, Bildungsinformation und dort haben wir uns aber ausschließlich mit dem Thema Content beschäftigt. Das heißt, Design und Technik haben wir außen vor lassen. Haben wir gesagt, das ist ein Riesenprojekt, Wir wissen doch mal viel zu tun. Aber was können wir als Redakteurinnen und Redakteure jetzt unmittelbar tun? Und wie können wir vielleicht diese Rubrik Bildungsinfo, wo Sie jetzt einen Screenshot sehen, ähm, so also mit, mit einigen zusätzlichen Angeboten einfach, einfach verbessern für unsere Nutzer und Nutzerinnen. Hier haben wir auch noch mal einen uh, Prozess gewählt oder einen äh, Schritt gewählt. Und zwar haben wir gesagt, hier machen wir noch einmal einen Selbstcheck. Wir haben den Name optimiert äh, für den Content, auch aus den Erfahrungen, die, die wir gemacht haben. Für die große Überprüfung ähm, haben dann die Maßnahmen definiert, wobei wir getrennt haben in Richtung redaktionelle Standards. Was sind Dinge, die wir unmittelbar im redaktionellen Alltag jetzt umsetzen können, die für uns die gesamte Rubrik Bildungsinfo gilt. Und was sind vielleicht zielgruppenspezifische Angebote, die wir entwickeln wollen? Und ähm, wir kommen im nächsten Schritt eh noch ein bisschen darauf hin, wo ich auch die Unterschiede sehe in diesen Angeboten. Was haben wir anders gemacht, vielleicht wie im großen Prozess? Oder was haben wir für eine zusätzliche Möglichkeiten gehabt? Zum einen äh, haben wir uns mit Experten und Expertinnen ausgetauscht die sich schon lange mit der digitalen Barrierefreiheit beschäftigen, die sich mit Hürden und Barrieren an sich äh, beschäftigen, die auf User und Userinnen zukommen. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns äh, mit einem gehabt, mit einem Betroffenen auszutauschen. Also in dem Fall war es ein ähm, Herr aus der Erwachsenenbildung, der Screenreader nutzt. Und es war natürlich schon ein, ein großes Aha-Erlebnis. Deshalb auch vorher meine Information zu, es macht einen Unterschied, ob eine Sehende einen Screenreader benutzt oder jemand, äh, der davon wirklich abhängig ist. So, äh, also es war ein Aha-Erlebnis und hat uns etwas, hat mir vor allem etwas äh, geöffnet, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, so sieht er unsere Website. Also das war äh, schon äh, sehr speziell. Genau. Und im Maßnahmen umsetzen äh, haben wir in dem Rahmen vom ESF-Projekt die Möglichkeit gehabt, eben für die Content-Entwicklung noch Expertinnen hinzuzuziehen. Was ist damit gemeint? Es war beispielsweise für ein Angebot zur leichten Sprache, haben wir, wie schon erwähnt, mit Capito, mit Capito zusammengearbeitet, für die Erstellung von einem Gebärdensprachvideo, haben wir selbstverständlich eine Gebärdensprachdolmetscherin äh, gebraucht und auch diese Expertise, wie, äh, wie man ein äh, Video in Gebärdensprache herstellt? Und auch hier haben wir uns eine zusätzliche Unterstützung geholt. Genau, wenn wir jetzt hinschauen, eben, ich habe schon erwähnt, äh, es gibt eben diese redaktionellen Standards. Mh, worüber ich vielleicht zu Beginn sprechen möchte. Und ähm, worum geht es dabei eigentlich? Oder wie könnte man die definieren? Für die redaktionellen Standards, das sind Dinge, die ich in meinem alltäglich, also in meinem Redaktionsalltag einfach brauche oder auch umgehend äh, umsetzen kann im Content, in der Content-Aufbereitung. Da geht es ums Thema Strukturierung. Da geht es um die Darstellung, äh, entsprechende Darstellung von Linktexten. Da geht es um die Bilder, zum einen, dass sie eben die entsprechende Kontraste aufweisen, zum anderen, dass es Alternativtexte gibt. Also Alternativtexte wären jetzt ähm, das eben Screenreader-Nutzerinnen und Nutzer, denen wird die Website vorgelesen. Äh, gibt es jetzt ein Bild, dann äh, gibt und es gibt einen Alternativtext dazu, wird äh, jenen Nutzerinnen und Nutzern das entsprechend vorgelesen. Also bei Alternativtexten geht es darum, ähm, zu zeigen, was zu sehen ist und was sonst vielleicht ähm, jemand Nichtsehenden ähm, verborgen bleibt. Wir haben uns mit multimedialen Inhalten äh, beschäftigt und mit den barrierefreien Dokumenten. Also das ist sicher etwas, das wir auch für unsere, für die gesamte Web Website gut brauchen können und da entsprechend umsetzen und wir haben dahingehend auch eine entsprechende Handlungsanleitung also entwickelt. Für uns war dabei auch immer wichtig, dass sämtliche Redakteurinnen und Redakteure eben in diesem Prozess dabei sind. Da geht es auch um eine Sensibilisierung. Ich glaube, das ist auch vorher im Ansagaden gekommen. Wie kann man überzeugen, ich glaube, man muss in zwei Richtungen wahrscheinlich überzeugen. Zum einen direkt im Team, mit denen, wenn man zusammenarbeitet, denen zu erklären, warum das wichtig ist, also hier zu sensibilisieren. Aber ich verstehe natürlich in die andere Richtung, wo es jetzt vielleicht um Vorgesetzte, um Auftraggeber und Auftraggeberinnen gibt, wo, wir, wo es auch ein großes Commitment braucht und das wir eigentlich in unseren Unternehmen sehr gut äh, hergestellt haben. Sei es jetzt in einem Redaktionsteam, wo es sehr selbstverständlich jetzt aufgenommen worden ist und auch gut in den Alltag ein, einfließt, in den Redaktionsalltag und natürlich in der Führungs- oder in der Leitungsebene sowieso als sehr relevantes ähm, Projekt unterstützt wird. Ich zeige Ihnen jetzt kurz, was Ich möchte das sagen, wird, dass du ein paar Beispiele für uns genau. gebracht damit es ein bisschen anschaulich wird. Genau, worum geht es da jetzt? Ich habe jetzt eine Seite rausgegriffen äh, von, von eBRD. Und wenn ich jetzt darüber geredet habe, dass die Strukturierungs-Südkunden funktionieren, dann bedeutet das beispielsweise, dass ein Text so aufbereitet wird, ähm, dass man äh, gut Überschriften setzt. Man darf nicht vergessen, mit Überschriften, äh, Screenreader können äh, Überschriften gut anpassen. Tappen. Also man kann äh, über Überschriften einfach ähm, gut navigieren, aber es ist natürlich auch für sämtliche User und Userinnen ganz relevant, äh, dass diese äh, Überschriften entsprechend ausgewiesen sind, auch die Unterschiede, äh, was ist jetzt eine Hauptüberschrift, eine H1 sozusagen, was ist eine H2, da geht es um Überschriftenhierarchien, genau, also diese Ausweisung, das ist einmal relevant und das ist etwas, das wir gut in unseren Alltag rein. Bringen sollen oder das uns auch bewusst sein soll, denke ich mal, einfach, dass das ein, schon eine Maßnahme zur digitalen Barrierefreiheit ist. Äh, etwas anderes ist natürlich auch, sind auch Listenelemente, das heißt, das unterstützt sehr, äh, selbstverständlich auch einfach die Lesbarkeit von Texten. Und vielleicht kann ich hier auch ähm, kurz erwähnen, ähm, ich denke mal, was da ganz wichtig ist oder auch hilfreich ist und was uns auch unsere Webagentur eigentlich seit äh, Jahren äh, immer wieder predigt, ist, man bitte verwendet es durch die vorhandenen Formatvorlagen oder die, äh, die Strukturen, die vorhanden sind. Und genau das ist etwas, glaube ich, was man als Tipp durchaus auch, äh, weitergeben kann. Formatvorlagen sind sehr hilfreich. Äh, und an die sollte man sich halten, auch wenn man selber so das Gefühl hat, man würde es gern ein bisschen anders strukturieren und könnte es anders nicht ein bisschen besser aussehen. Also für die Userin oder für den User ist es meistens sehr hilfreich und so, sowieso für sämtliche Technologien, ähm, wenn man sich an diese Formatvorlagen hält. Genau. Ja, also links war noch ein Thema, gell? Bei genau, die Links bei, ein ja. Thema. Da geht es darum, dass man jetzt beispielsweise die Links ähm, nicht nur den reinen Link hinstellt und auch nicht schreibt hier, sondern dass man versucht, eben eine eindeutige Bezeichnung, eine sprechende Bezeichnung dafür finden kann. Genau, dann springe ich vielleicht gleich zum nächsten Thema. Und da, da sieht man schon, das sind oft so Kleinigkeiten, die man gut äh, leisten kann, die aber jedenfalls äh, in den Redaktionsalltag einfach reinkommen rein müssen, um das zu standardisieren. Ähm, hier sehen Sie ein Bild von uns. Äh, da geht es jetzt um das Thema Alt äh, Bilder und Alternativtexte. Kurz habe ich es eh erwähnt. Ein Alternativtext taucht eben auf äh, für Screenreader-Nutzer oder Nutzerinnen, aber auch für all jene, wenn ein Bild nicht angezeigt wird vom Browser, taucht der Alternativtext auf und hilft jenen, die dieses Bild nicht sehen können, ähm, zu wissen, was ihnen da jetzt an visuellen Input entgeht. Genau. Und äh, Alternativ soll, äh, Alternativtext soll wirklich nur zeigen, was auf dem Bild ist. Er soll ähm, kurz, prägnant sein, ein kurzer Inhalt des Bildes zeigen, objektiv formuliert sein, nur eine kurze Phrase. Es soll auch nicht die Bildbeschreibung irgendwie noch einmal wiederholt werden. Also, diese Wiederholung ist auch kein Thema. Es geht damit und es soll auch keine Informationen drinnen sein, die vielleicht für Sehende dann nicht sichtbar sind. Also was ich, glaube ich, auch einen, einen wichtigen Hinweis finde. Also, bin ich auf dem, du so eine sehr präzise Anleitung gegeben hast, wie man so einen Alternativtext <lacht> schreibt würde ich jetzt gerne unser Publikum einladen, im Chat zu schreiben, was wäre denn Ihr Alternativtext für diese Abbildung hier? Was fällt Ihnen da ein? Wie würden Sie das beschreiben? Deko ist ein Vorschlag, also Beschreibung, ganz allgemein, Wanduhr. Wir mhm. zeigen Ihnen dann natürlich auch, welchen Artikel Wichtigsten wir da geschrieben haben. Runde Wanduhr zeigt Uhrzeit 12.08 Uhr aus, oh, sehr präzise. Weiße Uhr auf Wand. Eine Uhr, 9 nach zehn. Mhm. Sieht man schon die. Die Uhr wird unterschiedlich gelesen. Wir haben 8 und 9 nach 10. <lacht> Ausbildung und Prüfung dauern nur ein paar Minuten. Hat da jetzt jemand sozusagen eher inhaltlich in der Bedeutung hineingegangen? Ja. Mhm. Abgebildet ist eine Uhr vor weißem Hintergrund mit weißem Ziffernplatz und schwarzem Rand. Die Uhrzeit ist 12.08 Uhr. Das ist sehr präzise die auch ja, wiedergegeben. Sehr gut. So, ich hatte kurz ein technisches Problem, bin ich okay. wieder zu hören? Ja, du bist gut zu hören. Okay, mhm. alles klar. Gut. Na, dann lösen wir es mal auf, Sabine, mhm. oder? Also wir haben uns entschieden für äh, eine große Uhr hängt an einer Wand, aber an der Vielzahl von den Worten, also Meldungen im Chat, sieht man schon, wie breit das auseinandergehen kann. Ähm, und es gibt wahrscheinlich nicht ganz die richtige ähm, Lösung, es ist abhängig von der Redakteurin oder dem Redakteur, was damit auch äh, gemeint ist und möglicherweise reicht, wir haben jetzt gewählt, eine große Uhr hängt an einer Wand. Äh, möglicherweise kann man eine Wanduhr äh, genauso als, ausreichender als ausreichenden Alternativtext verwenden, mhm. auf jeden Fall. Weil hier die Nachfrage kommt, zum Beispiel müsste man nicht auch den Sekundenzeiger beschreiben, hier ist natürlich für uns, das ist ein Symbolbild, ja? das ist kein Bild, das sozusagen eine Aussage an sich darstellt, sondern diese, Unter diese Überschrift, wie lange dauert die Berufsreife äh, und wo lernt man für die Prüfungen ein Stück weit unterstützt. ja. Äh, das heißt, die Uhrzeit ist, ist keine relevante Botschaft, deswegen auch für den Alternativtext nicht relevant, mhm. sondern es geht nur darum, dass es hier um eine Dauer geht und die Uhr sozusagen ist das Bild dafür. Man kann diese Bildauswahl auch diskutieren, wenn man möchte, ja? aber das ist sozusagen mhm. deswegen auch, haben wir uns für eine recht allgemeine Beschreibung des Bildes hier auch entschieden. Genau. Gut. Vielleicht zum äh, Sekundenzeiger noch, würde jetzt ein Text drinnen stehen, dann ist es immer so, dass man den Text auf jeden Fall auch in den Alternativtext reinnehmen soll. So wie bei meiner An Anfangsfolie, wo drauf gestanden ist, we are open, uh, welcome, we are open, oder come in, we are open. So, uh, das sollte auf alle Fälle in den Alternativtext mit aufgenommen werden. Cool. Ein anderen, äh, anderes Thema der redaktionellen Standards sind auch die barriere Dokumente, Da würde ich jetzt aber gar nicht gern, also da würde ich jetzt nicht zu so tief reingehen, nur so viel barrierefreie Dokumente also oder PDFs. Es ist so, dass eine PDF eine Hürde ist. Also, das ist, sollte uns allen bewusst sein. Es ist eine zusätzliche Hürde für alle Nutzer und Nutzerinnen. Es gibt dafür einen Qualitätsstandard, den PDF-UA-Standard, der gültig ist. Um auch das PDF entsprechend ähm, hinsichtlich der Richtlinien zu, zu kontrollieren, zu überprüfen. Und es gibt auch ein kostenloses Prüftool, das ist der BAC 2021, wenn sich jemand damit näher beschäftigen möchte. Genau, grundsätzlich gilt es auch bei, der, bei, der, äh, oder bei Dokumenten, sollte man ähnlich denken, wie die äh, WCAG-Richtlinien auch für die für Webseiten sind. Um, genau, und sich an Formatvorlagen halten, unter anderem. Dann im nächsten Schritt möchte man nämlich noch mal genauer mit Ihnen anschauen, unsere zielgruppenspezifischen Angebote, die wir gemeinsam gemacht haben, während die redaktionellen ähm, Standards tatsächlich so sind, dass sie bei uns schon täglich äh, in unserem Redaktionsalltag eingesetzt werden und wirklich alle gut daran denken, was hier wichtig ist, gibt es auch zielgruppenspezifische Angebote. Dabei geht es uns... Äh, Darum, dass wir eine Botschaft haben von der Bildungsinformation, ähm, die wir gerne an alle mitgeben möchten. Und diese Botschaft lautet, äh, Weiterbildung äh, ist eine Chance. Und, diese, und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, äh, zwei weitere, in dem Fall äh, zwei weitere Angebote zu setzen und uns mit den Themen Sprache und, äh, zu beschäftigen und der äh, visuellen und multimedialen, Zusatzangeboten. Genau, auch da gibt es wieder Anschauungsmaterial. Genau, also bei der Sprache, die Sprache ist ja auf einem äh, Portal durchaus äh, sehr relevant, auf einem Informationsportal. Bei uns ist es so, dass, ähm, dass die Bildungsinformation, dieser Content, der zu finden ist, eine sehr breite Öffentlichkeit äh, trifft. Also Bildungsinteressierte sind ja eine sehr heterogene Gruppe, die man äh, schwer ähm, zusammenfassen könnte, was sie brauchen. Generell ist es so, dass wir uns jetzt äh, verständigt haben, dass es für, die, für das gesamte Portal, und das war, war eigentlich, äh, ist einfach eine, eine Grundlage der Redaktion schon seit vielen La Jahren, das ist, äh, wir kommunizieren in verständlicher Sprache. Das heißt, äh, wir versuchen unter anderem keine Fremdworte zu verwenden, keine Abkürzungen, die nicht schon genannt wurden. Genau, das ist so dieses Basis, mit der arbeiten wir jetzt auf der gesamten, auf dem gesamten Portal, ähm, das von uns befüllt wird, also von äh, Content-Seite. Äh, für uns gibt es jetzt aber noch zwei weitere äh, Ebenen. Das eine ist eben die einfache Sprache und die leichte Sprache. Und das wird ja sehr oft äh, vermischt, also... Einfache Sprache, leichte Sprache, verständliche Sprache, das wird oft äh, miteinander äh, in Einklang gebracht. In Wirklichkeit äh, tatsächlich ist es so, dass die leichte Sprache, fange vielleicht ganz oben an, jetzt für eine äh, kleinere Zielgruppe gedacht ist. Und dabei geht es wirklich, leichte Sprache folgt ganz genauen Regeln, ähm, was jetzt was die Satzstruktur, die Grammatik etc. angeht. Und äh, wurde entwickelt für äh, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen beispielsweise. Genau. Also während wir, wir haben verständliche Sprache, wir haben einfache Sprache, wo wir versuchen noch ein bisschen äh, äh, noch äh, besser darauf hinzuschauen, äh, die Sätze möglichst äh, präzise zu formulieren. Und wir haben die leichte Sprache, wo wir wissen, das ist für jetzt für ein äh, spezielles Zielpublikum. Die Bianca hat sich da auch eingehend damit befasst. Äh, auch für die einfache Sprache haben wir eben versucht, ein Modell für uns zu entwickeln. Wie können wir das auf der Bildungsinformation auf der Seite gut umsetzen? Ähm, hat da auch beispielsweise mit uh, Tools gearbeitet wie Wortlieger. Das, was, glaube ich, einfach einen großen Mehrwert gebracht hat, insofern, dass unsere User und Userinnen das besser nachvollziehen können oder auch die Inhalte besser kommunizieren können. Für die leichte Sprache haben wir uns Unterstützung geholt äh, von Capito. Und die haben uns diesen Text, äh, worum es, äh, in dem es geht um Weiterbildung ist eine Möglichkeit, und Weiterbildung steht allen Erwachsenen äh, zur Verfügung. Und es gibt Bildungsberatung. Dieser Text ist tatsächlich übersetzt worden, kann man das so sagen. Also das ist auch eine TÜV-geprüfte Anwendung. Von Seitenkapitel äh, und die haben unterschiedliche Sprachstufen, wie sie äh, leichte Sprache oder dann einfache Sprache auch äh, einteilen. Unser, unser Text ist jetzt übersetzt worden, eben auf leichter Lesen A2. Also leichter Lesen A1 wird es auch noch geben, aber das war einfach auch äh, die Möglichkeit, die wir gefunden haben. Das heißt, äh, Ziel ist es, Einfach äh, von diesem Zusatzangebot diese Messagen an möglichst viele Menschen weiterzugeben oder zugänglich zu machen. Genau, der Link, also zu dieser Seite, die du gerade als Screenshot geteilt das ist auch übrigens im Chat gekommen. An dieser Stelle nur ein Hinweis: Wir, wir teilen sehr viele Links, äh, möchten Sie da teilhaben lassen an äh, nützlichen Informationen. Äh, wir werden diese ganze Linksammlung dann auch beim Video, bei der Aufzeichnung, die wir nachher online stellen, in unserem Nachbericht, Gern noch mit dazu gehen dann können Sie es auch dort nochmal nachschauen, wenn Sie da was suchen sollten, als kleine Service mit dazu. Ja, und das Zweite, genau. ist sozusagen, was wir noch zügig gemacht haben, Sabine, war ja ein Video in Gebärdensprache. Genau, Gebärdensprachvideo. Ähm, da war es auch unser Anliegen, eben gehörlose Mitmenschen ähm, zu informieren, dass es eben Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit und auch Bildungsberatung in Österreich gibt. Und in dem Fall auch äh, spezielle Angebote für gehörlose Menschen. Da haben wir zusammengearbeitet mit der dolmetsch Agentur in Wien, mit ähm, Duoo, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ich muss sagen, es war schon eine ein große Freude, äh, wie wir diese beiden Buttons, die wir hier ganz oben sehen im Header, von Erwachsenenbildung.de einbetten durften. Das war eben zum einen äh, leichte Sprache, leichter Lesen und zum anderen eben auch das Icon für äh, Inhalte in Gebärdensprache. Genau, also äh, gerade das Gebärdensprachvideo hat uns selbstverständlich auch vor einige Herausforderungen gestellt, schon alleine ähm, im Nachhinein, wie das Video dann produziert war, zu überprüfen, ob auch unsere Untertitel da dazu passen, äh, weil darum wird es eigentlich, ähm, wo uns äh, gehörlose Menschen vielleicht nicht äh, verstehen und äh, ihre eigene Sprache haben mit der ÖGS, mit der österreichischen Gebärdensprache, jetzt umgekehr uns umgekehrt genauso, dass wir natürlich äh, leider, oder ich zumindest, die Kompetenz nicht hatte, ÖGS zu verstehen. Die österreichische Darf, ich, Gebärdensprache. darf ich zu diesem Video vielleicht noch ein paar Erfahrungen ergänzen? Also das, war, das Video, das hat uns tatsächlich etliche Monate beschäftigt, weil es ganz, ganz schwierig war, aus dieser gehörlosen Community jemanden zu zu erreichen, also da, da gut in Kontakt zu kommen. Und äh, Expertinnen haben uns empfohlen, äh, das Video jetzt nicht von, von also es gibt äh, es gibt Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Gebärdensprache, äh, aber uns wurde empfohlen, das Video nicht von einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher übersetzen zu lassen. Da wäre nämlich die Zusammenarbeit äh, leichter gewesen, natürlich mit hörenden Menschen, <lacht> wo man einfach anders kommunizieren kann. Ähm, sondern uns wurde empfohlen äh, explizit eine gehörlose Person um die Übersetzung zu bitten. Ähm, weil äh, eben Gebärdensprache, die die Erstsprache, von gehörlosen Personen ist und äh, in eine Übersetzung in eine Erstsprache einfach immer authentischer ist und besser und einfacher zu verstehen als eine Übersetzung von jemandem, der oder die Gebärdensprache dann einfach im Rahmen einer, eines Studiums äh, erlernt hat oder vielleicht auch schon früher. Und äh, wir haben da ganz, ganz lange recherchiert äh, und, und sind dann schließlich, und da waren wir dann sehr dankbar dafür, auf, auf, auf Duo eben gestoßen, also auf diese, diese Firma, die eben Uh, Video, uh, ja, Videoübersetzungen anbieten. Also das sind wirklich uh, vier gehörlose Personen, die sich da zusammengeschlossen haben und auch uh, also auch sehr professionell einfach Videos bieten können. Und das war dann tatsächlich so. Also wir haben ein Video eingesprochen, uh, uns dabei auch gefilmt und die Untertitel eingeblendet, haben dann dieses Rohvideo an Dur geschickt, die haben die Übersetzung angefertigt und wir haben dann uh, die Gebärden über unser Video drüber gelegt und eben auch noch die Links und Texte und so weiter, die da eingeblendet werden. Uh, und hat, hatten dann auch noch ein paar Kontrollschleifen natürlich, damit, eben damit das alles gut zusammenpasst. Also das ist schon, ähm, wenn man nämlich da auch beim Kostenpunkt sind, da geht auch wirklich ganz viel Anstrengung und Arbeitsleistung mit hinein. Also das ist schon ein Aufwand, sowas zu produzieren, aber es dient einfach einer, einer Gruppe von Menschen, die ähm, eben aufgrund ihrer Ihre Beeinträchtigung sonst einfach sehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind und deshalb war es uns ein Anliegen, da explizit für die was zu machen oder einfach was anzubieten, zumindest einen, einen, einen, eine, eine, einen Überblick über Bildungsinformationen über Erwachsenenbildung. Genau, und da möchte ich vielleicht noch erwähnen bezüglich Kosten. Es ist auch so, dass zum Beispiel der Anspruch auf ein Gebärdensprachvideo oder auch leichter Lesentext nicht explizit in den WCAG-Kriterien von A oder Doppel-A gefordert wird. Das ist in äh, dem triple drinnen äh, und wo wir aber für uns entschieden haben, das ESF-Projekt ist jetzt eine äh, gute Möglichkeit, äh, uns dahingehend zu entwickeln und dahingehend noch zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. Genau. Um den nächsten Inhalt, den wir noch zeigen möchten, das ist vielleicht auch etwas, also das ist etwas, das auch im Rahmen vom ESF-Projekt entstanden ist. Das ist ein Anleitungsvideo zu unserem Beratungswegweiser, zu einer Datenbank, wo es Möglichkeit gibt, Beratungen individuell in der Nähe zu finden. Und gerade Datenbanken sind oft sehr ähm, schwierig vielleicht zu lesen oder zu bedienen für Menschen. Und hier haben wir gesagt, wäre es uns auch ein Anliegen, das einfach besser aufzubereiten und haben dahingehend eben den Beratungswegweiser für Bildung und Beruf in einer Kurzanleitung erklärt. Vielleicht hier sieht man auch noch dazu, die multimedialen Themen haben wir jetzt nicht so konkret besprochen. Aber was wesentlich ist bei Videos, sind eben, was wir glaube ich vorher auch im Chat schon gehört haben, eben diese Untertitel. Und bei YouTube gibt es die Möglichkeit, dass ich diese Untertitel auch selber be, bearbeite und äh, dass jede User und jede, User, jede Userin und jeder User die Möglichkeit hat, diese ein und auszuschalten. Genau. Also einfach auch dieses zwei Sinne Prinzip immer zu bedenken. Ähm, wenn es in dem Fall kann es hören und zusätzlich nur lesen. Genau. Wilfried, man hört den nicht. Jetzt habe ich versehentlich Ausschaut eingeschaltet. <lacht> Vielen Dank für die Rückmeldung. Äh, danke, Sabine. Ähm, mit Blick auf die Uhr, denke ich, wir mhm. müssen schon langsam ans Abrunden denken. Ähm, ich lade Sie alle ein, so gerne nochmal mal Ihre Kameras zu aktivieren und Ihren Ton auch zu aktivieren, dass wir nochmal sehen, wie alles da ist. Ähm, äh, wir haben versucht, sozusagen, einen, einen großen Bogen zu spannen von den sehr allgemeinen WCAG-Kriterien, äh, die Anforderungen bedeuten zu den, Beispielen, die wir haben hier für das, was wir getan haben und das auch anschaulich für Sie zu machen und auch da Einsicht zu geben, auf welche Probleme wir gestoßen sind. Ich möchte nur ein, ein Problem eigentlich ergänzen, weil das auch sehr gut beim gesperrten Sprachvideo dazu passt. Wir haben gesehen, wenn man sich mit Barrierefreiheit beschäftigt, dann schaut man sehr schnell halt auf, auf das Medium an sich. Ja? Also die Webseite ist die gut bedienbar, ist die sozusagen auch, wenn man eine Sinnesbarriere hat, äh, wahrnehmbar, gibt es eine Alternative und so weiter. Aber gerade beim Gebärdensprachvideo zum Beispiel haben wir gesehen, was ist denn, wenn wir hier eine Barriere senken, was ist denn dahinter? Gibt es dahinter auch ein barrierefreies Angebot für Menschen, die eine bestimmte äh, Beeinträchtigung erleben? Ähm, wenn, man, wenn man schaut, so, was gibt es für ein Weiterbildungsangebot in Gebärde oder wo wir die übersetzt und so weiter, dann ähm, denkt man sich, na viel gibt es nicht, wo man dahin vermitteln kann. Das ist eigentlich eher so ein bisschen so wie ein eigene. Kultur, die hat die Einrichtungen hier bieten, die sich mit diesen Menschen mit so einer Behinderung beschäftigen auch. Aber sozusagen in der Breite, die Inklusion ist ja auch nicht immer gegeben. Also für mich war ein großes Learning sozusagen aus diesem bisherigen Prozess war einfach auch die Barrieren enden nicht bei der Technik, sondern manchmal, wenn man die Technik versucht zu nutzen, um eine Barriere zu senken, kommt man auf Barrieren dahinter erst sichtbar drauf. Ja? Und äh, insofern bildungspolitische Bedarfe, die man dann eigentlich benennen kann, Bildungsbedarfe, Angebotsbedarfe, Lücken, die, die sichtbar werden, wenn man versucht, die Barrieren auf der Medienseite zu senken. Und da ist man dann halt manchmal auch, auch schnell am Ende. Ja, äh, wir haben noch kurz Zeit, um noch auf Fragen einzugehen, die sich noch stellen. Sie können jetzt auch gerne noch Ihr Mikro laut schalten. Bitte einfach um eine Wortmeldung. Sie finden da im Zoom rechts unten Reaktionen, diesen Button und da gibt es auch diese Funktion Handmelden, Handheben. Wir können noch drei Minuten uns Zeit nehmen, um noch kurz auf Fragen einzugehen, die jetzt noch da sind. Schauen wir mal, ob da noch was ist, was Sie beschäftigt. Oder auch gerne im Chat natürlich, ja. Vielleicht nur ganz kurz. Also ich finde es total mutig, das anzugehen, weil man hat so den Eindruck, das ist so ein Berg. Also wenn ich jetzt nur an unsere Webseiten denke, da wäre so viel zu tun. Das ist wie wenn man auf einem Foto möglichst die Diversität abbilden möchte und im Endeffekt nimmt man kein Foto, sondern nimmt eine Grafik. Mhm. Ja genau, ich hier gerade die, die Wortmeldung, ich fühle mich da auch gerade so ein bisschen. Also, wie gesagt, also ich denke mal, es ist mutig, dass man trotzdem äh, das angeht und und, und finde es total spannend und super. Also Gratulation. Ich glaube, jeder Schritt, den man tut, äh, ist gut, ja. Deswegen habe ich sehr ja hingewiesen auf unsere Barrierefreiheitserklärung. Man könnte sagen, das ist eine Defiziterklärung, wenn man die genau anschaut. Was alles kann, das ist dieses Ding nicht, ja. Wo sind da Barrieren gegeben? Aber man muss ja verschiedenweise schrittweise auch nähern. Ja? Das ist für uns, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis aus diesem Prozess. Äh, man muss einfach anfangen und mal tun. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die sind gar nicht so schwierig. Also wie man Text gestaltet, wie man schreibt, äh, wie man Text gliedert, das ist gar nicht so aufwendig und da ist schon viel geschafft, weil zum Beispiel dann eben ein Screenreader das gut vorlesen kann. Ja, also das sind schon solche Dinge, die, die, äh, die wirken. Ja, genau. Ähm, Sabine, magst du noch so ein abschließendes Statement vielleicht noch mhm. geben? Ja gerne. Ähm, vielleicht einen Link würde ich noch äh, gerne weitergeben, weil das äh, überraschenderweise jetzt in unserer Diskussion gar nicht aufgekommen ist. Ähm, und die mir dachte, okay, das kommt eh auf jeden Fall einmal, dass ich das weitergeben kann. Und zwar, die FFG ist in äh, Österreich ähm, wicht wichtige Instanz, äh, was die digitale Barrierefreiheit angeht. Und die haben halt total viele Hilfste Hilfestellungen oben. Also da gibt es eine Checkliste für, Web für die Webredaktion ähm, zu sehen, ähm, was kann ich eigentlich in meinem Alter geht zu tun, es gibt Prüftools, die sie anbieten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger, sind wichtige Ansprechpartner für das Thema der digitalen Barrierefreiheit. Und abschließend möchte ich sagen, also, vielleicht hat man so das Gefühl, die Barrierefreiheit erschlägt dann und es ist da so viel zu, äh, zu tun. Aber so wie der Wilfried schon gesagt hat, jeder kleine Schritt ist eigentlich ein Mehrwert für unsere User und Userinnen. Und die Barrierefreiheit ist, ähm, also das habe ich auch aus dem Prozess irgendwie gemerkt, das ist keine Hürde, sondern sie bietet eine Möglichkeit. Und sie bietet die Möglichkeit eben, äh, möglichst vielen Menschen uns äh, den Zugang zu unseren Inhalten zu ge geben. Und das ist eine Bewusstmachung. Und um dieses Bewusstmachen, glaube ich, geht es äh, im ersten Schritt, dass einem einfach bewusst wird, äh, wie kompliziert vielleicht äh, der digitale Zugang für manche Menschen ist und wie leicht ich äh, das mit unterschiedlichen ähm, mit unterschiedlichen Eingriffen machen kann. Oder wie sehr ich es erleichtern kann. Genau. Genau, danke Sabine. Im, im Chat geht es jetzt plötzlich nochmal los, <lacht> also kurz vor Ende. Also die Frage aufgedacht, wie wir es mit dem Gendern handhaben. Mhm. Es ist, glaube ich, im Chat auch schon beantwortet worden, aber auf jeden Fall kann man sagen, es gibt keine perfekte Lösung dafür. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und wir haben uns entschieden, Barrierefreiheit und Gender nicht gegeneinander auszuspielen, sondern einfach zu gendern und zu akzeptieren, dass wir da vielleicht ein bisschen bei einer Vorlesetechnologie eine zusätzliche Hürde drin haben. Das war uns einfach wichtig. Gibt's keine, es gibt keine optimale Lösung dafür, so mhm. einfach ist es sozusagen. Auch. Genau, ja. mhm. äh, die Kollegin Birgit Aschemann hat sich im Chat noch zu Wort gemeldet und noch mal geschrieben, was ich auch früher schon erwähnt hatte. Sie hat auch Erfahrung im Aufbau eines Portals von Anfang an barrierefrei. Und das, das macht vieles leichter, wenn man nicht nur am Überarbeiten ist sozusagen, sondern man von Anfang an lernt, wie man es richtig macht und die Standards umsetzen kann. Und das ist sicher große Hilfe und das auch ermutigen für alle, die was Neues anfangen. Ja. Ähm, ich hoffe, es war was für Sie dabei. Es gab einen Post jetzt noch im Chat, äh, es braucht mehr Zeit und Überforderung ein bisschen, da ist jetzt viel drin gewesen, in dem, was wir gebracht haben. Das ist uns klar, ich hoffe, dass es uns gelungen ist, ein Stück weit die Brücke von den Kriterien zum, zur Anwendung und zur Anschaulichkeit auch zu schlagen und Sie damit äh, auch ein Stück weit zu motivieren und anzuregen. Ähm, wir wissen, das braucht Zeit, es braucht Ressourcen, diese Illusion wollten wir Ihnen auch oder haben Ihnen vermutlich auch geraubt wenn die bestanden haben sollte. Wir haben auch gelernt, wir haben auch gedacht, fangen wir mal an und machen wir mal Dinge und dann schauen wir, wo wir landen. Und letztens haben wir ein größeres Projekt daraus gemacht. Und bis wir dort landen, wo wir jetzt unsere Ziele gesetzt haben, wird das in Summe wahrscheinlich ein Prozess von zweieinhalb Jahren gewesen sein. Äh, dazu muss man sagen, wir haben eine große Webseite mit vielen Inhalten, mit vielen Formaten, mit vielen Themen. Ähm, das ist natürlich auch etwas anders, als wenn man eine überschaubare Webseite zu bedienen hat. Die Aufzeichnung wird im Anschluss verfügbar sein in ein paar Tagen. Wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben, kriegen Sie das auch mit, sonst ich Sie herzlich dazu ein, das auch zu tun. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung wünschen, dann schreiben Sie uns einfach ganz schnell in den Chat noch, bevor Sie den Raum verlassen, dass dem so ist. Dann haben wir das im Chat sozusagen drinnen und wissen, dass Sie Ihnen eine Bestätigung schicken sollen. Wir laden Sie auch ein, gern an unserer Evaluation teilzunehmen. Wir haben einen kurzen Online-Fragebogen. Lassen Sie gerne Ihre Rückmeldung dazu da, wie das für Sie war heute. Wir versuchen, das zu lernen und das auch mitzunehmen. Das ist ganz fein für uns und unterstützt auch unsere Arbeit, wenn Sie auch ein Lobendes Wort da sagen, aber auch wenn Sie eine Kritik da lassen. Alles ist gern auch gesehen. In diesem Sinne sagen wir danke die Kolleginnen. Danke Sabine für deine sehr umfangreichen, äh, detaillierten Ausführungen, die du uns gegeben hast und den Einblick in diesen Prozess und das, was wir dabei herausgefunden haben. Äh, danke an die Kolleginnen, noch, die ein bisschen im Hintergrund waren, Bianca und äh, Karin Kulmer, die uns unterstützt haben. Und Ihnen allen danke fürs Interesse, fürs Mitmachen. Und äh, ja, wenn Sie ein Projekt vorhaben in Sachen Barrierefreiheit, dann einfach Gutes gelingen und einen schönen Abend Ihnen allen noch.